Der Grund, warum der allgemeine Eindruck in der Welt ist, dass Spiritualität bedeutet, sie ist für diejenigen, die über 72 sind, es gibt nur wenige Kandidaten hier, liegt an der leblosen Natur dessen, was es ist. Gleichzeitig, ihr wisst, wie das zeigt, wie verwirrt die Menschheit bezüglich dieser Aspekte gewesen ist. Wenn wir Spiritualität sagen, meinen wir damit, dass es für die alten Leute ist, die, die unfähig sind, irgendeinen anderen Aspekt des Lebens auszuleben. Wenn du nicht richtig essen kannst, wenn du nicht richtig leben kannst, wenn dein Kopf angefangen hat zu wackeln, dann geh und sitze mit einem Guru und rede über etwas Spirituelles. Aber gleichzeitig, wenn wir sagen, jemand hat Spirit, bedeutet das, dass er voller Leben ist, nicht wahr? Wenn also Spirit haben bedeutet, voller Leben zu sein, muss spirituell zu sein eine enorme Menge an Leben bedeuten, nicht wahr? Aber unglücklicherweise ist gemeinhin dieser Eindruck entstanden, aufgrund der vielen verschiedenen Arten, auf die es propagiert, präsentiert und missbraucht wurde. Jeder, der nicht zum Leben fähig ist, wird im Allgemeinen als spirituell abgestempelt. Wenn du die Speisen, die du isst, nicht verdauen kannst, isst du ohnehin nicht. Wenn du drei Tage lang nichts isst, solltest du spirituell sein. Überhaupt, wenn du nicht gut isst, dich nicht gut kleidest, nicht gut lebst, musst du spirituell sein. Das ist das allgemeine Verständnis. Daher um... Wir müssen das Wort Spiritualität ablegen. Die Menschen, ihr alle solltet die Vorstellung aufgeben, ich bin auf einem spirituellen Pfad. Es gibt niemanden, kein menschliches Wesen, das nicht am Leben interessiert ist, nicht wahr? Wenn es für ihn momentan nicht gut funktioniert, sagt er, er sei nicht interessiert. Aber wenn es anfängt, ein kleines bisschen zu funktionieren, ist er interessiert. Ist es nicht so? Ja. Die Dinge laufen schlecht. Heute sagt er, er ist nicht interessiert. Morgen, wenn man ihm ein wenig Hoffnung macht, die Dinge könnten sich zum Guten wenden, ist er plötzlich interessiert. So... Du bist also ohnehin am Leben interessiert. Sei also besser vollkommen daran interessiert. Du solltest besser vollkommen und absolut darin involviert sein. Andernfalls wird dich das Leben quälen. Entweder musst du völlig lebendig sein, oder du musst tot sein. Das dazwischen ist qualvoll, stimmt's? Habt ihr im Labor Frösche und Kakerlaken seziert? Habt ihr das? Wie viele von euch haben das gemacht? Ihr wisst, dass dazwischen ist qualvoll, wisst ihr das nicht? Ein Teil funktioniert, ein anderer Teil funktioniert nicht. Ist immer qualvoll, nicht wahr? Macht also nicht. Die Menschen sollten nicht warten, bis das Leben qualvoll wird und dann versuchen, völlig lebendig zu werden. Der spirituelle Prozess bedeutet, du bist in allen Dimensionen lebendig, nicht nur in der physischen Dimension. Alles in dir ist absolut und völlig lebendig, erhält. Falls das nicht passiert, wird das Leben auf die eine oder andere Weise zur Qual werden. Nichts muss schiefgehen. Vielmehr, wenn alles richtig läuft, wird es viel qualvoller, als wenn etwas falsch ist. Denn wenn etwas falsch ist, wirst du kämpfen, um es in Ordnung zu bringen. Es wird dich beschäftigen. Wenn alles in deinem Leben völlig in Ordnung ist, wirst du sogar noch kränker, als wenn etwas falsch ist. Seht ihr das nicht? Wenn alles richtig ist, sind die Menschen weitaus kränker und leiden mehr als... Etwas ist falsch, bedeutet, es wird zur Herausforderung, du möchtest es in Ordnung bringen. Die meisten Menschen können psychisch nicht gesund bleiben, wenn man alles in ihrem Leben für sie regelt. Wirklich. Du regelst einfach jeden Aspekt ihres Lebens perfekt und überreichst es ihnen. Dann werden 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung psychisch krank werden. Momentan bleiben sie gesund, weil sie für etwas kämpfen. Sie haben eine Sache am Laufen. Das Interesse am Leben zu verlieren geschieht nur, wenn die Energie niedrig ist. Wenn du dich so niedergeschlagen fühlst und sagst, das reicht, weißt du, es ist schon gut was. Ein kleiner Ausbruch von Energie in dir. Du bist interessiert. Wenn du nur Teile deines Lebens am Leben hältst und versuchst es mit Unterstützung von außen in Ordnung zu bringen, wird das Leben so sein. Wenn heute etwas in der Außenwelt zusammenbricht, möchtest du sterben. Denn halb am Leben zu bleiben ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Es ist eine sehr qualvolle Angelegenheit. Nur dein physischer Körper ist lebendig. Nur ein Teil deines Geistes ist lebendig. Auf diese Weise leben die meisten Menschen. Spirituell zu sein bedeutet, alles in dir ist vollkommen lebendig. Jetzt gibt es keine Wahl darüber, lebendig oder tot zu sein. Soll ich leben, sein, nicht sein, sein oder nicht sein? Soll eine sehr intelligente Frage sein. Es ist, es, es klang für mich immer wie die dümmste Frage. Jemand, der das Leben nicht gekostet hat, jemand, der das Leben nur durch Gedanken kennt, nur in seinem Verstand werden solche Fragen aufkommen. Wenn du in deinem vollen Ausmaß lebendig bist, wird sein oder nicht sein nie aufkommen, denn was auch immer passiert, du wirst sein. Sogar wenn du in den Hugli springst, bist du immer noch. Der spirituelle Prozess ist also nicht für die Toten oder die Sterbenden, er ist für diejenigen, die lebendig sind und die völlig lebendig werden wollen, absolut lebendig, lebendig zu sein auf allen Dimensionen dessen, wer du bist. Wenn das nicht passiert, wird dich das Leben auf so viele Arten quälen. Es spielt keine Rolle, was du alles in Ordnung bringst. Es spielt keine Rolle, ob du deine Finanzen in Ordnung bringst. Es spielt keine Rolle, ob du gesicherte Beziehungen um dich herum hast. Gesicherte Beziehungen sind sowieso immer eine Qual. Was auch immer du in deinem Leben in Ordnung bringst, das Leben wird dich trotzdem noch quälen, weil du nur halblebendig bist. Wir müssen also die Vorstellung aus der Welt schaffen, dass Spiritualität etwas für Sterbende ist. Es ist für die Lebenden. Niemand ist am Sterben. Jeder ist am Leben. Du kannst entweder mit dem Körper oder ohne den Körper leben. Wirklich. Wirklich. Du kannst entweder mit dem leben, was du von diesem Planeten aufgelesen hast, oder du kannst ohne das leben, aber du lebst trotzdem. Es gibt also keine Sterbenden auf dem Planeten, es gibt nur Lebende. Manche Menschen bereiten sich darauf vor, ihre Leihgabe, die sie von Mutter Erde aufgesammelt haben, zurückzuzahlen. Manche Menschen versuchen es noch ein wenig länger einzubehalten. Aber man weiß nie, wann sie es trotzdem einkassieren wird. Momentan ist es also sehr wichtig, damit solch eine Möglichkeit im Leben eines jeden aufkommen kann, dass wir in den Gesellschaften, in denen wir leben, eine förderliche Atmosphäre schaffen. Warum spirituelle Prozesse in diesem Teil der Welt aufgeblüht sind, liegt im Wesentlichen daran, dass wir eine Situation geschaffen haben, in der jeder Mensch machen konnte, was er wollte. Du musst, du musst das verstehen, das ist die einzige Kultur, die Freiheit und Ungebundenheit als die höchsten Ziele des Lebens verankert hat. Sobald du in Indien geboren bist, ist dein Ziel Mukti. Nicht Gott, nicht der Himmel. Dein Ziel ist Mukti. Heutzutage reden wir so darüber, als wäre die Idee der Befreiung, die Idee der Freiheit von woanders zu uns gekommen, aber so ist es nicht. Seit tausenden von Jahren haben wir dies immer als das höchste Ziel in unserem Leben angesehen. Gott ist nicht wichtig. Gott ist nur ein Sprungbrett. Dein Mukti ist wichtig. Ist das so? Haben sie euch das immer gesagt? Ob mit Gott oder ohne Gott, du gelangst dorthin in einen Zustand der absoluten Freiheit. Das ist das Wichtigste. Dies war möglich, weil wir den gleichen Sinn für Freiheit in allen Aspekten des Lebens um uns herum geschaffen haben. Dass du tun kannst, was immer du willst, und immer noch Teil der Gesellschaft bist. Wenn du ein Bauer bist, kannst du deinen Pflug verehren, es war in Ordnung. Wenn du ein Schmied bist, kannst du deinen Amboss verehren, es war in Ordnung. Du hast deine Mutter geliebt, du konntest deine Mutter verehren, es ist in Ordnung. Du hast deine Frau geliebt, du konntest deine Frau verehren, es ist in Ordnung. Du liebtest dein Kind, du konntest dein Kind verehren, es ist in Ordnung. Du bist ein Gärtner, du magst die Bäume und du verehrst den Baum, es ist in Ordnung. Oder dir gefallen keine der existenziellen Götter und Göttinnen, dann kannst du dir deine eigenen erschaffen. Niemand dachte, es sei falsch. Es gibt keine, es gab in dieser Gesellschaft niemals die Auffassung, dass jemand ein Ketzer ist. Gläubige, Ungläubige, Menschen, die Schlangen, Kühe, Elefanten, Affen, Berge, Bäume oder Flüsse verehrten, was auch immer sie verehrten, oder sie verehrten überhaupt nichts. Sie alle durften hier mit dem gleichen Sinn für Freiheit leben, mit der gleichen Freiheit, ihre Gedanken auszudrücken, ihre Gefühle auszudrücken, ihre Erfahrungen des Lebens. Nur wenn solch eine Atmosphäre aufrechterhalten wird, werden spirituelle Prozesse wachsen. Wenn wir also diesen Sinn für Ungebundenheit und Freiheit nicht aufrechterhalten, in der Art und Weise, wie wir denken und fühlen und uns ausdrücken und uns mit allem, was wir möchten, verbinden können, wird es keinen spirituellen Prozess geben wird es keinen Raum für die Menschen geben, ihr Bewusstsein zu erforschen. Du musst dich einfach an das Standardbuch halten, was gesagt wird, das ist alles, was es gibt. Es ist also sehr, sehr wichtig, dies im Land aufrechtzuerhalten, dass alle diese Freiheit genießen sollten, dass alle tun können, was sie wollen, und noch immer sind wir hier. Während des Zweiten Weltkriegs, habt ihr von Himmler gehört? Er war einer von Hitlers Hitman. Hitman. Himmler ging also in einen sicheren Unterschlupf, in dem sich acht Hitler-Doppelgänger befanden. Acht Menschen, die genau wie Hitler aussahen. Sie waren darauf trainiert, sich wie Hitler zu verhalten und so weiter. Er ging hinein und sagte ihnen, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht denn man musste sie wie Hitler behandeln, weil sie sich daran gewöhnen mussten. Er ging also hinein, salutierte vor ihnen und sagte, Führer, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Sie sagten, okay, die gute Nachricht zuerst. Dann sagte er, unser Führer ist noch am Leben. Das ist die gute Nachricht. Sie sagten, das ist großartig. Was ist die schlechte Nachricht? Dann sagte er, unser Führer hat sein linkes Auge verloren. Okay. So. Was also um dich herum passiert, wird auch dir passieren. Du kannst dich dem nicht entziehen. Was um dich herum geschieht, was mit Indien geschieht, wird mit allen Indern geschehen, nicht wahr? Wir müssen also nicht nur aus politischen Gründen, auch aus spirituellen Gründen, Umstände, förderliche Umstände um uns herum schaffen.